Beim Thema Datenschutz fangen die meisten Menschen an zu gähnen. Das ja auch zu Recht, denn Datenschutz ist ungefähr genauso interessant und spaßig wie Steine sammeln. Dennoch haben es viele Menschen für wichtig befunden, dem Thema Datenschutz ein großes und mächtiges Update zu verpassen. Denn das Ergebnis von mangelndem Datenschutz ist da schon etwas spannender. Denn was passiert eigentlich, wenn du dich für Datenschutz nicht so sehr interessierst? Dann haben große Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, eine Art Datenspiegelbild von dir zu erfassen, ziemlich leichtes Spiel. So wurden zum Beispiel von allen Deutschen von einem Unternehmen über die Hälfte hinterrücks durch ein solches Datenspiegelbild erfasst. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass deines auch dabei ist. Und dieses Datenspiegelbild kann aus bis zu 3000 einzelnen Informationen bestehen. Zu deinem Bildungsstand, deinen Finanzen, deiner Wohnsituation, ja, bis hin zu deinen Interessen und zu deiner Krankheitsgeschichte. Und im weniger schlimmen Fall wird mit diesem Datenspiegelbild nur versucht, dein Verhalten zu manipulieren. Zum Beispiel mit Angeboten und Werbung, die absichtlich deine Schwächen ausnutzen. Aber oft führt es auch dazu, dass du benachteiligt wirst. Sorry, du bekommst keinen Kredit, kein Konto, keine Wohnung und die günstigen Tarife, die gelten übrigens leider auch nicht für dich, heißt es dann vielleicht. Und das Problematische daran ist zudem, die Unternehmen gehen davon aus, dass diese Daten immer stimmen, aber natürlich unterlaufen ihnen einerseits Fehler und andererseits sind manche Methoden, um deine finanzielle Situation zu errechnen, ungefähr so genau wie die Wettervorhersage für die nächsten Monate. Und so könnte es zum Beispiel sein, dass du als zahlungsunfähig eingestuft wirst, nur weil das System in deinem Stadtteil andere Zahlungsunfähige in deinem Alter erfasst hat. Datenschutz heißt also nicht, dass du deine Daten schützt, sondern dass du dich und deine Freiheit schützt vor Manipulation, Stigmatisierung und Benachteiligung. Das klingt erstmal mühsam, ist aber eigentlich ganz leicht. Als einen ersten Schritt kannst du zum Beispiel etwas wählerischer dabei sein, welche Daten du teilst und vor allem mit wem.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 Finde dazu mehr heraus in den Filmen und auf der Webseite deine Daten, deine